Hallo? und herzlich willkommen hier bei Modellbahn Union. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt zu einer Produktpräsentation in H0. Und heute haben wir etwas ganz, ganz Besonderes für euch, nämlich eine Eigenproduktion aus dem Hause Modellbahn Union und äh, die möchte ich euch jetzt gleich ein wenig näher bringen. Und zwar haben wir hier einen Bus und zwar einen ganz besonderen Bus, der vor vielen, vielen Jahren auf deutschen Gleisen und auch deutschen äh, Straßen unterwegs war. Hier sehen wir ihn schon. Ich habe ein kleines Diorama mal von uns rausgesucht und äh, habe die beiden Modelle hier reingestellt. Und zwar einmal den Bus auf der Schiene und einmal den Bus auf der Straße. Was das auf sich hat, das erfahren wir jetzt gleich in diesem Video. Natürlich, ihr kennt es zuerst der Fahrplan. Ein paar Informationen zum großen Vorbild. Damit fangen wir an. Dann geht es natürlich über unser Modell hier in 1 zu 87. Raus in die freie Wildbahn, wo wir uns natürlich die Fahreigenschaften von unserem Bus hier anschauen werden. Und dann zum Schluss, ihr kennt es, da kommt dann das Schlusswort. Ja. Der Fahrplan steht soweit. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und legen los. Beginnen wir unseren Fahrplan und reisen zurück in das Jahr 1951. Dort wurde dieser Bus nämlich konzeptioniert und ähm, es handelte sich um ein Zwei-Wege-Fahrzeug. Es handelte sich um einen Skistrabus, um genau zu sein, einen Schienenstraßenbus, der dann ganz normal als Bus mit Gummireifen auf der Straße fahren konnte und dann an gegebener Stelle konnte man dann vorne und hinten dann ein Drehgestell unter dem Bus schieben und äh, so hatte man dann ein Schienenfahrzeug aus dem Straßenfahrzeug gemacht. Ja, so einfach war das damals 1953, war es soweit. Die Deutsche Bundesbahn hatte dieses Modell dann in Dienst gestellt und der Hersteller dieses Fahrzeuges war die Nordwestdeutscher Fahrzeugbau, so hieß diese Firma, kurz NWF. Die Firma hatte dieses ähm, Fahrzeug konzeptioniert und dann auch natürlich hergestellt und der Deutschen Bundesbahn übergeben. Es war ausgestattet mit einem Dieselmotor von Glöckner Humboldt Deutz und dieser Motor leistete stolze 120 PS. Wie gerade eben ja schon gesagt, ließ der Bus sich mit relativ wenig Aufwand von einem Straßenfahrzeug in ein Schienenfahrzeug umwandeln, das hatte man dadurch dann möglich gemacht, dass man den Bus sozusagen ein wenig aufbockte, dann das Drehgestell drunter geschoben hat und eine Antriebsverbindung halt hergestellt hat. Im Grunde waren es die Hinterreifen, die dann den Antrieb auf der Schiene gegeben haben und die Drehgestelle lediglich die Führung vorgegeben haben. Das war eine geniale Idee zur damaligen Zeit. Und somit hatte man dann die Möglichkeit, ein zwei in Dienst zu stellen, was im Schienenverkehr 120 km/h laufen konnte. Im Straßenverkehr waren es dann zwar nur 80 km/h, aber als großräumiger Bus war das damals auch schon eine enorme Geschwindigkeit. Sitzplätze hatten wir in dem Bus 43 und sage und schreibe 24 Stehplätze. Ja, die Jahre vergingen und die Ansprüche an Schienenfahrzeuge oder grundsätzlich an den öffentlichen Nahverkehr wurden immer größer und da hatte der Bus dann seine Probleme, denn die mangelnde Flexibilität war das äh, große Problem dieses Fahrzeuges, denn die Drehgestelle konnten halt nur immer an bestimmten Bahnhöfen vorgehalten werden und so war natürlich die Flexibilität auf der Schiene nicht so hoch, dass man sagen konnte, der Bus bedient jetzt den und den Bahnhof mit und insofern verschwand dann halt auch das Interesse der Deutschen Bundesbahn an diesem Fahrzeug und äh, insofern war es das dann das Aus für den Skistrabus bei der Deutschen Bundesbahn. Die letzte Fahrt auf der Schiene erfolgte im Mai 1967 auf der Strecke Koblenz-Betzdorf. Bin ich selber schon gefahren. Eine traumhaft schöne Strecke. Liebe Grüße an alle, die dort wohnen. Ja, und... Äh im Straßenverkehr hatte der Bus dann ein bisschen mehr Glück, denn da war er wesentlich länger dann noch im Einsatz. Ein Modell, so wie wir es auch hier sehen, mit den Drehgestellen, also sozusagen als Schienenfahrzeug, ist ein einziges Fahrzeug erhalten geblieben und das steht hier bei mir gar nicht weit um die Ecke im Eisenbahnmuseum in Bochum. Ja, das soll es auch schon kurz und knackig zum großen Vorbild gewesen sein. Es geht weiter im Fahrplan. Weiter geht es also nun mit dem Modell in 1 zu 87. Und da haben wir, wie Anfang des Videos schon gesagt, ein Exklusivmodell von und für Modellbahnunion. Es handelt sich hier um das bekannte Brekina-Modell, was wir hier als ganz normales Fahrmodell auch haben. Das heißt, das könnt ihr euch ganz normal auf die Anlage stellen oder damit auch rumdüsen, wie ihr wollt. Und äh, ja, wie gesagt, dieses Exklusivmodell haben wir dann erweitert. Äh, wir haben dem Modell dann einen Antrieb verpasst, wir haben eine digitale Schnittstelle und wir haben Soundvorbereitungen natürlich auch unternommen und auch natürlich Licht dem Modell gegeben. Und daraus ist dann halt dieses wunderschöne Schienenfahrzeug geworden. Wie vorhin ja schon beim großen Vorbild erwähnt, es handelt sich hier um einen Skistrabus, einen Schienenstraßenbus der Epoche 3B mit dem Nummernschild DB29-2 und dem Zuglauf Betzdorf-Altenkirchen-Dierdorf-Koblenz. Wie kommen die Modelle zu uns? Wir haben einmal natürlich hier auf der linken Seite das normale Straßenfahrzeug, wo wir dann als Decals dann noch ein paar Zuglaufschilder... Zuglauf Buslaufschilder haben und noch einige andere Decals, die man natürlich auf Wunsch sich selber kleben kann. Wir haben hier unsere exklusive Modern-Union-Verpackung und ähm, das Ganze natürlich ist sicher verpackt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch unsere wunderschöne Modellbahn-Union-Verpackung. Darin ähm, ist aber dieses andere wunderschöne Modell zu finden, nämlich der Bus als Schienenfahrzeug mit den zwei Drehgestellen vorne und hinten. Als Zubehör haben wir dazu gepackt, einmal nochmal eine Betriebsanleitung, wo wir euch nochmal dran erklären, wo das Fahrzeug aufzukriegen ist, wie das Fahrzeug zu pflegen ist und und und auch einige Informationen zum Decodereinbau einbau sind hier drin enthalten. Dann haben wir genau wie bei dem anderen Modell auch nochmal Decals, die man selber sich aufkleben kann und dann einmal, weil wir hier auch schon die höchste Ausstattung haben, sprich mit Sound- und Lichtfunktionen, haben wir hier auch nochmal sämtliche Sounds, die wir verbaut haben, hier auch nochmal aufgelistet mit den dementsprechenden Kurzbezeichnungen. Wir haben in unseren Skistrabus hier wirklich viel Liebe reingesteckt und ich glaube, das sieht man auch, ich stelle ihn mal wieder zurück in die Natur, da fühlt er sich am wohlsten, da sieht er auch am besten aus. So, kommen wir kurz zu den Stichpunkten für unseren Bus. Wir haben hier im Gegensatz natürlich zu unserem normalen Straßenmodell einen Motor verbaut, DC-Gleichstrom und ähm, das Ganze mit einer Next 18-Schnittstelle. Wir haben ein Metallchassis die Stromabnahme geschieht über alle Achsen, vorne wie hinten. Wir haben den Antrieb auf dem hinteren Drehgestell auf einer Achse und natürlich haben wir vorne Frontbeleuchtung, hinten Heckbeleuchtung, sprich Front- und Schlussbeleuchtung im Digitalbetrieb auch schaltbar. Und auch, falls das Fahrzeug mal in die andere Richtung fahren soll, was natürlich mal vorkommen kann, haben wir hier vorne auch zwei Schlussleuchten, also sprich zwei rote Leuchten und hier hinten zwei weiße Frontleuchten oder in dem Falle dann ja, rückwärts leuchten. Also zwei weiße vorne und zwei weiße hinten, dann dementsprechend. Ja, digital ist auch ein sehr wichtiges äh, Kriterium bei diesem Bus, denn ihr müsst euch das selber auswählen im Onlineshop bei uns. Wenn ihr nichts auswählt und einfach nur den Bus haben wollt, dann kommt der analog zu euch. Möchtet ihr ihn direkt ausgestattet mit Digitaldecoder und Soundfunktion haben, dann müsst ihr das dementsprechend anklicken mit einem Haken. Das ist bei der Bestellung. Ungefähr rechts, keine Sorge, wir zeigen euch das noch. Dort müsst ihr wie gesagt einen Haken setzen und dann wird dieser Bus natürlich voll ausgestattet dann zu euch kommen. Da müsst ihr gar nichts mehr machen. Möchtet ihr den Digitaleinbau selbst machen, keine Sorge, dazu gleich noch etwas mehr. Außerdem haben wir bereits sämtliche Anbauteile an dem Bus schon angebracht, wie zum Beispiel... Hier Spiegel, hier oben haben wir nochmal die Zugzielanzeige, die haben wir schon dementsprechend ausgestattet und ansonsten ist der Bus auch vollkommen komplett ausgestattet. Zudem haben wir noch einen Decalbogen dabei gelegt mit Zuglaufschildern, Nummernschildern und Anschriften zur wahlweisen Umgestaltung. Das ist im Prinzip dieses kleine Schnuggelchen hier. Ja und ich würde sagen, wir schauen uns den Bus jetzt draußen in der freien Wildbahn an. They are fun. So, zurück im Studium möchte ich jetzt natürlich noch ein, zwei Sachen über die Digitalisierung verlieren. Wir verbauen hier bei unserem Bus Decoder von Döhler und Haas oder von Simo und wir empfehlen auch wirklich nur, diese Decoder zu verbauen. Die haben sich wirklich am besten ja, herausgestellt bei der Nutzung hier in diesem kleinen Modell, denn es ist wirklich nicht viel Platz, so dass man eigentlich nichts sieht, denn wenn man jetzt hier sich den Bus mal anschaut, da kann man wirklich komplett durchgucken. Also da sieht man keinen Decoder, da sieht man keinen Lautsprecher, da sieht man nichts. Da kann man Leute jetzt also Püppis reinkleben und äh, ja, dann fragt man sich, wo sitzt der Decoder und wo sitzt der Lautsprecher. Also wie gesagt, da haben wir viel Arbeit reingesteckt und wir empfehlen wie gesagt, wenn ihr den Bus selber digitalisieren wollt, empfehlen wir wirklich auch nur diese beiden Sounddecoder. Die Soundversion kommt exklusiv, wie ja eben schon gesagt, mit äh, Geräuschen, die für Union auch extra aufgenommen wurden und erstellt wurden und äh, solltet ihr noch weitere Fragen haben oder Hilfe brauchen bei der Digitalisierung, kein Problem, wir haben im Internet euch auch eine kleine Hilfestellung unter der Rubrik Download zur Verfügung gestellt, wo ihr das ganze Digitalensemble dann nachrüsten könnt in Eigenregie. Ja Freunde, das soll es dann auch schon mit dem Modell in 1 zu 87 sein und wir schauen uns jetzt noch mal ein paar Detailaufnahmen an. I'm Station Endstation wir sind leider am Ende unseres Videos angekommen und natürlich was darf jetzt nicht fehlen die ganzen Artikelnummern. Wir haben diesen Bus in sehr vielen verschiedenen Ausführungen, sei es für die Straße oder auch für die Schiene und zwar habt ihr die Möglichkeit für die Straßenversion einmal den zu ordern, den wir jetzt hier vorgestellt haben, das ist die Artikelnummer MU, modernen Union H0 für die Spurweite und dann die Artikelnummer T32001. Da habt ihr dann diesen wunderschönen Bus als Straßenfahrzeug. Möchtet ihr für DC-Gleichstrom den Bus als Schienenfahrzeug haben, dann könnt ihr die Artikelnummer T30003 nehmen. Dort dann, wie gesagt, einmal anklicken, ob ihr dann von Hause aus schon digitalisiert haben wollt und auch schon von Hause aus mit Sound. Das könnt ihr dann anwählen und dann kommt der Bus in Vollausstattung zu euch. Für unsere Wechselstromfahrer haben wir natürlich auch ein Modell, dort aber das Ganze schon digitalisiert. Dort könnt ihr dann im Shop dann nur noch anwählen, ob ihr dann werkseitig mit Sound das Modell geliefert haben wollt oder nicht. Und für euch ist es die Artikelnummer T31002, wie gesagt dann in AC. Solltet ihr noch Fragen zu diesem Modell haben, kein Problem, einmal hier unten die Kommentarfunktion nutzen oder uns direkt eine Mail schicken an info Kaufen natürlich bei uns im Webshop www.modellbahnunion.com. Dort wie gesagt einfach die Artikelnummern eingeben oder bus eingeben, dann habt ihr auch alle Modelle, die wir anbieten, dann in einer kleinen Übersicht. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Modell. Ich hat, es hat hier wirklich sehr viel Spaß gemacht, mit, mit dem Modell über die Anlage zu pesen und ich hoffe, wir sehen uns dann alsbald wieder im neuen Video. Bleibt alle gesund, macht es gut und tschüss.